Leute, ja, es geht wieder in die Berge, aber wenn ihr jetzt hören wollt, wie Reinhold Messner den Nehberg besteigt, seid ihr hier falsch. So hoch wollen wir heute nicht. Na ja, gut, ein bisschen biotätslos ist es ja, da er äh, erst letztes Jahr gestorben ist, der Rüdiger. Eine Gedenkminute von 20 Sekunden sollte doch noch drin sein. Aber da ich ja in nächster Zeit noch nie so richtig Motorradfahren werden kann, habe ich mir heute gesagt, wir hätten mit dem Auto mal hin. Es gibt es ein paar Sandsteinhöhlen. Da wurde früher Sandstein abgebaut, beziehungsweise Sand, um Glas und Spiegel zu schreiben, die also gespiegelt werden oder abwärten. Und da gibt es ein größeres höhlen -System. da ist eine Biker-Gaststelle drinnen, eben die sogenannte Biker-Höhle. Da ist Pekelny, Wori oder so ungefähr, Pekelna, was weiß ich. Und ich mache ungefähr jetzt 3-4 Kilometer von dort Weg. Da ist auch schon der Stellplatznummer übernachten kann. was ich hier vor Straßen fahre. Schön fürs Bike. Das ist wirklich eine ideale Motorradstrecke hier. Schöne, flache, einsehbare Kurven. Hier Pivovar. Das ist der Brau. skall Das ist nämlich die Brauereistraße. Die Biergasse. Brau das ist eine Brauerei hier links. Brau Pivovar, Galeria Pivovar. Zum Betreiben meiner Kühlbox habe ich hier vorne jetzt die solar, das solar liegen. Passt eigentlich genau hierher, ich komme durch jetzt nie in die Ablagefächer, deswegen. Aber ich denke mal, das kann man euch so lassen, eventuell das Kabel noch richtig einziehen, dass das ein bisschen nicht hier rumliegt. Aber ich will erstmal einen Langzeittest machen, ob das reicht oder ob ich vielleicht doch zwei Module dann bräuchte, und mir dann doch was aufs Dach bauen müsste. Müssen man beobachten. Es soll irgendwo in Cash liegen. Genauer Info habe ich Szene gefunden drüber. Moor. Wir befinden uns hier ca. 30 Kilometer südlich von Zittau. Die Höhlen, wie auch die später zu sehende Bikerhöhle, wurden im 18. Jahrhundert unter der Herrschaft des Grafen Kinsk angelegt. Hier wurde Sandstein abgebaut für die Spiegelschleiferei und für die Glasherstellung. Das Wasser für den Antrieb der Maschinen floss durch einen 350 Meter langen Zuflusskanal. Die Kammern sind ca. 2 bis 4 Meter hoch und ragen 100 Meter in das Felsmassiv hinein. Die Gesamtfläche der Höhlen beträgt ca. 3500 Quadratmeter. Es herrscht hier eine konstante Temperatur von 12 Grad. Hier wurden die Filme mit dem Teufel echt nicht gut spaßen. Das sind tschechischer Märchenfilm von 1985 und Salomon Kehn von 2009 gedreht. In der Beigerhöhle gibt es dann noch eine Gaststätte und hier kann man direkt mit dem Motorrad bis an den Tisch fahren. Alles schön kühl ist es auf alle Fläche drin und in der anderen. Bis auf eine Stelle konnte ich überall aufrecht stehen. Aber jetzt hier wieder. Nicht. Lampen Cache. Der wird von hier aus mit 36 Metern angezeigt. Erfahrungsgemäß geht der für dann Lampen. Okay, wieder ein, da gab es nur hin, weil ich hilfe einem kann ich jetzt in der Winkel, kriege ich jetzt in der Winkeladen, Netflix zu machen, aber ich kann nicht die Lage dran auch machen. Wir haben das ja, Könnte noch vorne am Ausgang von der Höhle verloren haben? Da gucke ich noch mal. Hier hatte ich ja, ja nochmal in der Hand. Dann habe ich die Kamera geholt. Ich bin büchtig auch verloren. Die Wald ist in Höhlen gebüttelt. Ja. Ja, das ist büchtig in der Höhle. Den lassen wir jetzt aus dem ähnlichen Zum Innen ist morgen langsam warm und zum anderen verstehe ich ja eh nie was da in hinweisen oder in den Loks noch geschrieben wurde koordinaten spring wieder und an meine übersetzung komme ich jetzt nicht an Die Norden von dem Kesch zeigen zwar mehr da hinten hin, aber ich sage mal, ich gucke hier noch mal rum. Es bietet sich natürlich an, das Ding hier als Versteck zu benutzen, aber ich habe jetzt schon die drei Runden gelaufen und noch nichts gefunden. Bin, dann bitte mal jetzt mal gucken Da kommen jetzt zum spider cash ich die Seite übersetzt habe, habe ich gelesen, dass da auch einige geschrieben haben, wie viele Spinnen die gesehen haben. Da ich jetzt hier keine einzige Spinne gesehen habe, sage ich mal, die Spinnen sind alle weg und haben den kein Schmuck mehr. Und von daher brauche ich jetzt hier nie weiter suchen. und ich trinke ihn mehr. Da geht es zur Bikerhöhle. Aber äh, ich gehe erstmal zu dem Cache. Äh, das ganze Stück bis zu der Bikerhöhle. Und hier in 16 Metern soll das Ding liegen. Wobei ich schon wieder skeptisch bin. Weizenmöbel. sind das? wir sind hier wenn sie mal hier da So, und jetzt gibt es zur Belohnung ein schönes Pilz. Ein schönes, böhmisches Pilz. Nach Kräutenerie unterwegs. Hier war Ich habe mich bei Parts4neid gefunden. Das Foto, was da drinnen ist, stehen Firmenwohnmobile. Ich bin alleine hier. Und stehe eigentlich gut. Nicht hier an der Straße. Und jetzt gehen wir noch eine Runde. Wir sollten aufpassen. Die Koordinaten, die in der Karte angezeigt werden, sind gerade alles noch 100 Meter weiter. Da kommt aber eine Schranke und dann ist Schluss. Wobei die Schranke war jetzt offen. Und der Parkplatz vom Foto ist sehr hier. Moin Leute! Wir haben noch eine Nacht dort geschlafen und mich heute wieder auf die Spur Richtung Hemzus gemacht. Und hier hinter der Kamenice bin ich auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ob was, was es hier für ein Cash gibt. Weil mir so ja. der in der so interessant aussah. Kein besonders hoher, kein besonders großer. Da war das da ja aus, als ob das von da einen schönen Weg hier oben in die Gegend hat. Und da dachte ich, kurz nur nach kommt hat der Berg auch hin. Ich mein Navi gefüttert. Jetzt wollte mich das Navi direkt auf den hoch schicken. So ein Weg. Da hatte ich, am Anfang hatte ich noch dreimal überlegt, fährst du lieber jetzt rückwärts wieder zurück, weil wenden war da hinten gar nicht möglich. Dann habe ich aber gesagt, das ist noch ganz ein Stücke. da findest du vielleicht noch eine Stelle. Und da oben ist der kleine Hügel, dann die anderen Berge hier alle etwas größer sind. Und hier unten hatte ich noch eine Wendestelle gefunden. Zumal das Navi ja gesagt hatte ich dann recht abbiegen. Ja, das Wenden hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, weil ich habe gerade in der Karte gesehen, die Straße jetzt hier wird wieder weiter etwas und geht zurück zur Hauptstraße. Das könnte als Weg funktionieren. Ja. Also, das Panorama ist schon mal gut. Wir sind hier in der Nähe von Czeska Kamenice oder Böhmisch Kamnitz. Und da oben muss ich irgendwo zu Das scheint ein schönes Ziel zu sein. Wir gleich mal gucken, ob hier was steckt. Zentimeter. Eigentlich sollten wir draufstehen. Kann hier fast bald so an dem Baum sein. Tolles ja. Versteck. Ja, das Lockbuch ist voll und da liegt schon ein extra Zettel drin kann ich mich auch bloß auf dem Zettel verewigen. Und glücklicherweise habe ich meinen Autoschlüssel und alles in der Reichsverschlusstasche drinnen. Von daher, wenn ich hier einen Schlüssel verlieren würde, dann wäre Ruhe. So irgendwo, wo man runter geht, ist falsch.